Hallo, ich bin heute in Hamburg am Jungfernstieg und hinter mir sehen Sie die Alster. Und äh, man kann auch eine Fontäne sehen, die Wasser versprüht. Und so wie die Fontäne Wasser versprüht, so können auch Leute, Menschen gute Laune versprühen. Wenn die Laune schlecht ist, dann spricht man nicht von Versprühen, sondern von Verbreiten. Also schlechte Laune wird verbreitet, gute Laune wird versprüht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute nur auf Menschen treffen, die gute Laune versprühen, aber keine schlechte Laune verbreiten. Einen schönen Tag!